In meiner Familie hat noch niemand studiert. Dann mache ich das doch wohl auch nicht. Studieren, das ist doch viel zu teuer. Oh mein Gott, warum reden die hier alle so hochgestochen? Kommt dir das nicht auch bekannt vor? Das sind die Herausforderungen, denen sich viele angehende Studierende aus nicht akademiker stellen. Und wir von der Hochschulgruppe Arbeiterkind.de haben es uns zur Aufgabe gemacht, sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Wir sind Tim, Laura und Vanessa und in diesem Podcast wollen wir euch kurz erklären, wer wir sind, was wir machen, wie ihr uns erreichen und sogar bei uns mitmachen könnt. Was ist überhaupt ein Arbeiterkind? Was meinen wir damit? Im weitesten Sinne ist ein Arbeiterkind jemand, dessen Eltern nicht studiert haben und dementsprechend zunächst keine Vorbilder für die ersten Schritte an die Uni hat. Stellt euch vor, da ist Helena. Helena wächst in einer Familie auf, in der Studieren noch nie Thema war. Die Eltern sind selbstständig und es liegt nahe, dass Helen eine Ausbildung macht und den Betrieb weiterführt. Sie liebt Geschichte und ist Klassenbeste. Wenn es nach ihr ginge, würde sie sich am liebsten den ganzen Tag damit befassen. Viele Fragen schwirren ihr durch den Kopf. Was mache ich denn jetzt? Die Ausbildung oder studiere ich Geschichte? Sollte ich nicht lieber direkt Geld verdienen? Was werden meine Eltern davon halten, wenn ich studiere? Kann ich das überhaupt? Wie finanziere ich das? Helena hat das Gefühl, dass sie diese Fragen niemandem stellen kann. Und da kommen wir ins Spiel. arbeiterkind.de ist eine Organisation, die diesen fehlenden Ansprechpartner ersetzen soll. 6000 Ehrenamtliche engagieren sich in 80 lokalen Gruppen. Wir sind die Hochschulgruppe an der Uni Trier. Im Januar wurde die Gruppe von zwei Mitgliedern wiederbelebt Heute sind wir schon zehn Ehrenamtliche, die Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne Hochschulerfahrung unterstützen, ihren Weg zum Studium zu finden. Habt ihr Fragen oder wollt ihr euch engagieren? Ihr seid herzlich zu unseren offenen Online-Treffen an jedem ersten Donnerstag um 18.30 Uhr eingeladen. Schreibt uns eine E-Mail an tria.arbeiterkind.de.